Guten Morgen, meine Damen und Herren, äh, vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, hierher zu kommen. Äh, wir wollen heute äh, sprechen über den Stand äh, der Ermittlungen bezüglich der Ermordung von äh, Burak Bektasch. Seine Eltern Melek und Gülamet Bektasch sind hier. Wir wollen heute sprechen über die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Ermordung von Luke Holland dessen Eltern Rita und Philipp Holland heute zu uns gekommen sind. Ähm, wir wollen das vor, äh, so machen, dass zunächst einmal die Eltern Gelegenheit haben, äh, ihre äh, Sicht äh, darzulegen. Dann würde mein Kollege äh, Ogen Palejan über den Stand der Ermittlungen bezüglich Burak sprechen. Das Gleiche würde dann mein Kollege Özata mit Blick auf äh, Luke Holland machen. Ich würde dann noch einige Worte zur Einschätzung des NSU-Verfahrens geben. Wir drei, alle drei Anwälte, sind Nebenklagevertreter im NSU-Verfahren. Und dann würden wir, wenn Interesse von Ihrer Seite besteht, Gelegenheit haben für Fragen von Ihnen. Vielen Dank. Ja. Ja, also Frau Bektaş würde gerne das in Türkisch machen. Mein Kollege Palaian wird das aber äh, Wort für Wort übersetzen. Wir <hör> Burak Bektaş Değil, bütün wir als Familie von Burak Bektaş möchten, dass der Fall nicht nur in Berlin ermittelt wird, sondern auch bundesweit nach dem Täter ermittelt wird. Weil wir seit fast vier Jahren nicht mehr in Ruhe schlafen können. Der Mörder ist noch da. Wir können seit vier Jahren nicht ruhig schlafen. Der Täter läuft immer noch frei herum. Ich habe noch, wir haben noch zwei weitere Kinder und auch für die haben wir Angst, dass denen was zustößt. Wir ne? ja. bunu, bunu möchten auch, dass ermittelt wird und beziehungsweise untersucht wird, ob zwischen den äh, Morden an äh, Luke Holland und auch Burak Bektasch eine Verbindung besteht. Wir haben die Empfindung, dass die Polizei äh, nicht mehr ordnungsgemäß weiter ermittelt. Das ist das, was ich zunächst sagen möchte. This is, I don't think, I don't know if the police have a, a picture of the, the... This is our son. He was a corporate lawyer and an Oxford graduate. He was not a DJ. He was not culpable in making noise, or anything that the papers suggested. He was a good, honest, considerate, and very intelligent young man, who was well loved all over the world, not just by us and our family. He is our only boy, but by hundreds of people. He was here in Berlin, to help small German businesses get a foothold and prosper. That was his mission and that was his passion. He was here to help German young men and women like himself to inspire them to do what he had done from his humble background. We are obviously devastated as are all his friends and colleagues, we had a sea of love come towards us from all the people that knew Luke. But we feel very strongly that Luke, can I have your photo, please? These two, these two deaths are connected. There is a connection here, of two innocent young men whose lives have been, thrown away. Just thrown away. And when I asked the police about Borak, they said no, no connection. And I don't believe that. I believe our boy was shot because he was heard speaking English. And he didn't deserve to die like this. He had so much more to offer Not to just the German young men and women that he was helping, but to the, young, the, the growth of the economy here. He was an Oxford graduate, he was a clever boy. He was a well-loved boy, with not an ounce of malice in him. I mean, really, we're, we're here now to, to give the... We do not understand the legal, political system in, in Germany, or what is going on here. But we feel that we want to let the police, the security services, anybody involved know that Luke was a person, not just a case number. Um, he, shouldn't, he obviously shouldn't have been killed. We want to know if there was any way that he, he could have been prevented from being killed if Rolf Z had been investigated further beforehand. He might not have had to die. And we do not want any other families to be damaged or the Berlin reputation to be damaged by what has happened here and the way this, these crimes are being investigated or not investigated as much as they should be. You know, we, we want to know if Rolf Zee had any background, family, relatives living anywhere near where Burak was murdered. Uh, we don't know if anything was investigated there. Uh, we don't feel that the police have taken enough statements or looked into his background, uh, Rolf Z's background as to his connections, uh, where he might have got a gun from. What sort of man he was, he, he must have had a life and nobody seems to be, they know everything about our son's life. And there's nothing, there's nothing to hide. Absolutely nothing. But they don't seem to be able to tell us about Rolf Z. They don't seem interested in the man that cold-bloodedly, at point-blank range, shot our son. Exactly what happened to Bob. We need to understand this for our own benefit. We know that Rolf Z. will not speak. But it still needs to be investigated. We, we feel he needs to be incarcerated in prison for as long as possible. And if that involves him being charged with two killings, the investigation should be intense to prove that, try and prove that. Um, like I say, we want him incarcerated for as long as possible so that he doesn't give people, like us, a lifetime of grief. A life sentence of grief, and but Burak's family also, and like I say, we we feel it is to some degree damaging Berlin's reputation as a safe place for people to come and work and visit. Is there anything else you to say? Thank you. And again, as, as regards Luke, I mean, the background of Luke is. He came from humble beginnings. He began work at 14 in the kitchens of a restaurant. He went to Sheffield University in England where he gained a law degree. He, before commencing work with one of the three biggest corporate law firms in London, Freshfields, Berghaus, Derringer. He went to Japan to teach English where he learned to speak English. Japanese. Uh, sorry, Japanese. He's, uh, went to Japan to teach Japanese to speak English. He learned Japanese, and because he learned Japanese, when he started working for Fresh Fields, they sent him back to Japan because of his integrity and his honesty to work in their Japanese office in Tokyo. But he did that like the, the ethics of corporate law, and his passion was to help small companies start up and prosper. So he initially went to, uh, to Munich, where he was working with a company called Wira, who are part of O2 Telefonica, in investing in small technology companies. And he, he worked with 10 companies who are now prospering, small technology companies. But one company came to him, one man came to him with an idea, of, but which they decided was too costly to invest in. So when he finished in Munich, he came to Berlin because he, he wanted to work in Berlin and co-founded a business with this inventor called, the company is now called Rescued Ideas. And Luke personally generated 1 million euros of investment to develop the technology in this company. And then he was shot. Dead. And that is Luke's life. And it should not have ended there. He had a lot more to give. Thank you, Thank you very much indeed. Okay. Um. Also, we as Anwälte äh, der Familie Bubak Bekta schießen uns natürlich auch in äh, äh, Ausführungen der beiden Familien natürlich auch an. Und zwar will ich a speziell <coughs> direkt äh, Ausführungen zu Bubak Bektas machen und wie es bis äh, dort aussieht. Und mein Kollege Oskar wird dann entsprechend bei ihm kommen. Also wir sind ebenfalls der Auffassung, dass die Staatsanwaltschaft Berlin hier dem Mord an Rubak-Bektaj keine große Bedeutung beimisst. Und zwar sieht man das Ganze... Also wir als Anwälte der Familie Burak Bektasch äh, sehen eigentlich, dass äh, die Staatsanwaltschaft Berlin äh, dem Mord an Burak Bektasch keine große Bedeutung äh, beimisst. Und zwar sieht man das Ganze an der Aktenunkenntnis des Staatsanwaltes, der hier handelt. Es handelt sich um den Staatsanwalt Horstmann in der Angelegenheit. Wir haben mehrere Anfragen gestellt an die Staatsanwaltschaft, zum Beispiel, ob eine operative Fallanalyse in der Angelegenheit Burak Bektasch gemacht worden ist. Eine operative Fallanalyse bedeutet für Sie nochmal ganz kurz, dass ein Kriminalist, der auch äh, psychologischen Hintergrund hat, äh, in Psychologie studiert hat, sich den Fall genau anguckt, äh, äh, guckt äh, wie die Tatörtigkeit, wie, äh, wie die Tat ausgeführt worden ist und dort dann eine Wahrscheinlichkeit, eine Prognose abgibt, äh, wer hier als Täter in Betracht kommt. Ja? Da hat der Staatsanwalt uns äh, geantwortet und hat gesagt, nein, der Fall ist ungeeignet für eine operative Fallanalyse. Aus äh, dem einfachen Grunde, äh, der Täter kam, sagte ein Wort, schoss und ging. Das sind zwei aus äh, eine Aussage mit zwei Fehlern bereits. Ja. Die erste, äh, der erste Fehler ist, äh, keiner der Zeugen, der äh, vor Ort war, hat gesagt, dass der Täter ein einziges Wort gesagt hat. Niemand. Hat das gesagt. Das ist schon mal falsch. Das zweite ist, was falsch ist, nachdem wir mehrere Male äh, wir, äh, angefragt hatten, ob wir alle Akten bekommen haben, haben wir bei der letzten Akte äh, gesehen, dass eine operative Fallanalyse tatsächlich gemacht worden ist. Das wusste der Staatsanwalt gar nicht. Ja? Und zwar schon vier Monate äh, nach der Tat. Ähm, Ergebnis der operativen Fallanalyse ist, dass es eine politisch relevante Tat äh, sein kann in Berlin, da rechtsextremer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann. Sehr wichtig. Dann... Ähm wie gesagt, die Staatsanwaltschaft misst dem nicht genug bei. Kommt noch dazu, dass wir keinerlei Verfassungsschutzberichte in der Akte gesehen haben. Wenn man davon ausgeht, bereits nach vier Monaten das rechtsextremer Hintergrund nicht auszuschließen ist, warum sind denn da keine Verfassungsschutzberichte drin? Haben wir auch nicht gefunden. Dann kein bundesweiter Abgleich in der Akte. Es ist auch nichts, keinerlei Sachen, Berichte oder Erkenntnisse von anderen, Landeskriminalämter in der Akte zu sehen. Ja. Und der Fall, es gibt seit vier Jahren keinerlei Bewegung in dem Fall. Ja. Das ist das, was ich vorab erstmal sagen möchte. Ich möchte jetzt Herrn Össertal noch nochmal das Wort lassen und möchte danach nochmal ein, zwei Sachen dazu noch sagen. Ja, ich möchte auch noch mal ein paar ähm, möchte auch noch mal etwas zum Fall Luke Holland sagen. Äh, für die, die es noch nicht wissen, Luke Holland ähm, wurde von der Nacht vom 19. auf den 20. September vor einer Bahn Neukölln erschossen. Er war ein junger Anwaltskollege von uns äh, aus England. Ähm, der, wie die Eltern ja bereits berichtet haben, hier aus beruflichen Gründen war, problematisch, problematisch an dem Fall Luke Holland ist, dass niemand die Tat beobachtet hat. Niemand weiß, warum er erschossen wurde und niemand kennt den Täter. Allerdings wurde am Tatort ein Rolf Z., ein sogenannter Rolf Z., festgenommen, der mit einer Schrotflinte gesehen wurde, die dann später auch beschlagnahmt wurde. Er ist seitdem in Untersuchungshaft und schweigt beharrlich. Wir glauben, dass Rolf Z. Luke Holland erschossen hat und wir halten es auch nicht ausgeschlossen, dass hier eine fremdenfeindliche Motivation gegeben ist. Dies aus folgenden Gründen. Zunächst einmal, er ist für uns auch kein Unbekannter. Er taucht bereits in der Ermittlungsakte von Budak Bektasch auf. Und er ist als waffennah bekannt. Bei ihm wurde schon frühzeitig Munition beschlagnahmt. In einer anderen Sache. Und es gibt auch Hinweise, dass er zu Schießübungen regelmäßig nach Rudow gefahren ist. Wir sind der Auffassung, dass Rolf Z. auch eine fremdenfeindliche Einstellung hat. Wir wissen einerseits, dass er Türken als Kanacken bezeichnet. Bei ihm wurden Hitler Bilder und Büsten gefunden, Hakenkreuzflaggen zu Hause. Und er soll sich noch in der Tatnacht abfällig über Ausländer in der Bar geäußert haben. Deshalb halten wir eine rechtsgerichtete Motivation für sehr wahrscheinlich. Und fordern deshalb auch die Staatsanwaltschaft und die Ermittlungsbehörden auf, mehr in diese Richtung zu ermitteln. Und wir fragen uns, wie kann es sein, dass die Spur Rolf Z. nicht bereits im Fall Budak Bektasch verfolgt wurde? Wie kann es sein, dass der leitende Ermittler den Hinweis zu Rolf Z. damit abtut, dass kein Bezug zu Neukölln bestünde, wo er doch in Neukölln lebt, wo er doch Angehörige in Neukölln hat, wo er da sozialisiert ist? Ja, und wie kann es sein, dass äh, anderthalb Jahre nach dem Mord am Burak Bektasch dieser Hinweis eingeht, ja, wo bereits alle anderen Spuren zu keinem Ergebnis geführt haben, alle Ermittlungsansätze zu keinem Ergebnis geführt haben und dieser Hinweis einfach lapidar mit diesem kurzen Halbsatz abgetan wird. Die Tötung von Luke Holland hätte... Ebenfalls vermeidbar gewesen sein können, wenn man dieser Spur gefolgt wäre. Ich möchte da noch nachhaken, was möglich ist. Und zwar, ähm, wie der Kollege Ossertal gerade schon gesagt hat, äh, taucht der Name Wolf Z äh, in der Akte Burak Bektas schon sehr äh, früh auf. Und wir hätten uns gewünscht, dass den Augenzeugen äh, des Falles bei Burak Bektas. Ähm, auch äh, die Lichtbilder äh, des mutmaßlichen äh, äh, Täters von äh, Luke Holland äh, vorgelegt worden wäre. Das haben wir äh, gefordert, haben der Staatsanwaltschaft entsprechend äh, geschrieben und gesagt, warum zeigt ihr nicht die Bilder, den äh, äh, Freunden von Robert Patrick, die auch verletzt worden sind und Augenzeugen sind. Da kam die lapidare Antwort des Staatsanwaltes: keiner der Zeuge, hätte gesagt, dass der Täter Bartträger wäre. Das ist die Aussage vom Staatsanwalt. Wir ja? wissen aber, dass alle Zeugen selber gesagt haben, es handelt sich wahrscheinlich um eine ältere Person, über 50, ungepflegt. Ja? Und ähm, er sieht einer bestimmten Person ähnlich, nämlich einen Hausmeister äh, von einem der Schüler. Und wenn man diese beiden Bilder vergleicht, von Rolf Z. und dem Hausmeister, da sind schon einige Ähnlichkeiten da. Da hätte man einfach mal, das wäre keine große äh, äh, Problematik gewesen, mal den Zeugen hier die Bilder von Rolf Z. vorzulegen. Ja, das rügen wir ebenfalls. Wir wünschen, dass die Ermittlungen nunmehr übernommen werden von der Generalbundesanwaltschaft nicht mehr die Sache in Berlin weitergeführt wird, sondern von der Generalbundesanwaltschaft soll der Fall übernommen werden. Einfach aus dem folgenden Hintergrund, es ist ein Mordgeschehen, ein rechtsextremer Hintergrund ist nicht ausschließbar und diese Sache hat eine große Bedeutung. Es besteht eine Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung, insbesondere der türkischstämmigen Bevölkerung, dass kurz nach dem NSU-Auffliegen, nämlich vier Monate später, eine ähnliche Tat begangen worden ist und wir sind der Auffassung, dass hier die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen und äh, die Akten übernehmen müsste. Ich würde gerne noch einige Worte äh, zum Stand des NSU-Verfahrens nach den Einlassungen der Angeklagten Schäpe und Wollleben sagen. Äh, erstens, es fällt schon auf, dass beide Angeklagte alles, aber auch wirklich alles tun, um gegen, sich gegenseitig nicht zu belasten. Das ist sehr auffallend. Ja? Äh, das hat natürlich eine Auswirkung auf ähm, sag mal, die Glaubhaftigkeit der gesamten Einlassung. Zum Zweiten, ähm, was interessant ist, dass beide äh, neue Personen nannten. Ja? Dass bei den und den Gelegenheiten, wenn man mit Mundlos-Böhner zusammentraf, dann noch Personen dabei waren, die bislang nicht auf dem Radar der Ermittlungsbehörden sind. Nochmal, man muss die Einlassung der beiden mit Vorsicht genießen. Aber dennoch, äh, glaube ich, ist es wichtig, auch, Personenhinweisen nachzugehen, die bislang nicht genannt wurden. Das insbesondere deswegen, weil ja die Beweisaufnahme nach über 250 Verhandlungstagen bewiesen hat, dass der NSU aus mehr Personen bestand als nur die drei, plus den beiden Angeklagten, die noch auf der Anklagebank bestanden, als Beihelfer. Wir haben fast 30 Zeugen bislang gehört, Zeuginnen und Zeugen, die zugegeben haben, in der einen oder anderen Form dem untergetauchten Trio Hilfsleistungen erbracht zu haben. Der eine hat Geld besorgt, der andere eine Unterkunft, der dritte Ausweispapiere, der vierte hat dann bei der Waffenorganisation, bei der Waffenbeschaffung äh, Hilfe geleistet. Diese, diese Idee ja, von einer kleinen Zelle, die isoliert von der Außenwelt operierte, ist ein Mythos, äh, der eigentlich nur noch von der Bundesanwaltschaft an der Stelle mehr oder weniger gepflegt wird. Letzter Punkt. Auch nach der Aussage von Wolleben bleibt es offen, wie die CESCA finanziert wurde. Ja, wir wissen, also ich bin der festen Überzeugung, dass die Anklageschrift zu Recht davon ausgeht, dass die Waffenbeschaffung von Wolleben organisiert wurde, dann mit dem angeklagten Kasten, Kasten S. umgesetzt wurde, dass ein Neonazi-Laden in Jena, das Medley, als Umschlagort fungierte. Aber wo das Geld herkam, das ist immer noch offen. Ähm, Wollleben sagt, das Geld könnte kommen über Timo Brandt, dem Chef des Thüringer Heimatschutzes, der ja über 200.000 Mark vom Verfassungsschutz bekommen hat, als Honorar für seine Leistung. Timo Brandt hat vor Gericht ausgesagt, dass er Teile dieser Gelder an das Trio weitergereicht hat. Insofern ist es nicht ganz implausibel, dass mit staatlichem Geld auch eine Tatwaffe, eben diese Cheska gekauft worden sein könnte. Ich sage nicht, dass es so ist, aber die Tatsache, dass das im Bereich des Möglichen ist, allein das sollte eigentlich dazu führen, dass die staatlichen Aufklärungsbemühungen auch gerade was die Finanzierung und die Finanzen des NSU angeht, denn wir wissen ja Folgendes. Am Anfang litt das Trio unter akuter Geldnot. Ja, da muss man sich fragen, woher bekamen die Geld? Später hatten sie mehr Geld, als sie brauchten. Wir wissen, dass mehrere 10.000 Euro abgeflossen sind, ohne dass wir wissen, wo es hingegangen ist. Und ein Teil des Geldes ist in die Szene geflossen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass dieses Geld anderen Gruppen innerhalb der Neonazi-Szene zugeflossen ist. Aber... Was die Finanzen insgesamt angeht, glaube ich, dass ein großes Fragezeichen da nach wie vor besteht. Vielen Dank. Wir würden jetzt Fragen von Ihnen entgegennehmen, zu, wenn Fragen bestehen, zu allen drei Komplexen, die wir hier vorgestellt haben. Und, bitteschön. Eine, eine Bitte, könnten Sie jeweils sagen, für welches Medium Sie... Ja, danke. Wie genau kam Wolf Z. denn im Mordfall? der Anerkraft? Das kam Vielen Dank. Es gab einen Hinweisgeber aus der Bevölkerung, einen Sexkinobetreiber, bei dem Rolf Z. regelmäßig vorstellig geworden ist, bei dem er angefragt hat nach Munition für, seine, für eine Waffe, die er hat, und er wollte scharfe Munition kaufen. Und da ist der ähm, Sexkinobetreiber, ähm, da ist er, ähm, das, das kam ihm ein bisschen verdächtig vor. Und ähm, er wusste auch, dass, dass Wolf Z. ihm gesagt hatte, dass er regelmäßig nach Udo geht für Schießübungen. Ähm, und da hat er dann die Polizei informiert und gesagt, er hat selber den Link aufgebaut und gesagt, das könnte mit dem Fall Burak backtash zusammenhängen. Wann war das ungefähr? Das war im Jahr 2013. Wann? Dezember. Danke. Gut, wenn keine weiteren. Welche Chancen Sie wollen, dass der Generalbundesanwalt den Fall übernimmt? Der ist, soweit ich weiß, eigentlich zuständig, wenn die innere und äußere Sicherheit durch Staatsschutzdelikte bedroht ist. Welche Chancen rechnen Sie sich denn aus, dass der GBA ähm, wirklich ähm, diesen Fall übernimmt? Ja, ich habe ja gesagt, äh, dass hier auf jeden Fall eine besondere Bedeutung des Falles gegeben ist. Ja? Ähm, und dass eine Verunsicherung äh, in Teilen der Bevölkerung gegeben ist. Dann gibt es den sogenannten Paragrafen 120 Absatz 2 Nummer 2 GVG. Äh, das ist genau der Passus, der hier passt wo halt äh, die Generalbundesanwaltschaft unter bestimmten Umständen äh, den Fall an sich, äh, kann, an sich nehmen kann. Und wir sind der Auffassung, dass äh, diese Voraussetzungen erfüllt sind und dass die Generalbundesanwaltschaft deshalb äh, den Fall übernehmen sollte. Ob er ihn dann übernimmt oder nicht, das können wir natürlich nicht äh, jetzt hier beurteilen. Äh, das entscheidet er selbst. Genau. Was, was gesehen werden muss ist dass wir ja in Deutschland nicht eine Öffentlichkeit haben, sondern mehrere Öffentlichkeiten. Und wir müssen sehen, dass innerhalb der türkischstämmigen Bevölkerung, gerade nach den Erfahrungen mit dem NSU, die Ermordung des Burak Bektas eine viel, viel stärkere Bedeutung annimmt. Das ist ein Dauerthema, ein Thema, das eben tatsächlich zu Verunsicherung großer Teil der Bevölkerung führt. Und für diese Ausnahmefällen ja, sieht das Gerichtsverfassungsgesetz tatsächlich vor, dass in Durchsprechung der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, die Bundesanwaltschaft auch solche Fälle an sich ziehen kann, die nicht Spionage oder Terrorverdächtig sind. Hier in diesem Fall haben wir es so, dass nach einer operativen Fallanalyse des Landskriminalamts ja tatsächlich auch ein rechtsterroristischer Hintergrund gegeben sein könnte. Es ist so, wenn am Ende die Bundesanwaltschaft das an sich zieht und zu handfesten Ergebnissen kommt, und das Ergebnis dann kann auch dann sein zu sagen, es ist kein rechtsradikaler Hintergrund und die äh, Verunsicherung, so wie Sie es sehen, ist nicht gegeben und wir geben das zurück, dann sind wir damit auch nicht unglücklich. Glücklich. Dann haben wir eine zweite Instanz, die in der Tat dann nochmal äh, geforscht hat. Aber wir stehen hier in Berlin nach fast vier Jahren eigentlich de facto mit leeren Händen da. Und wir haben nicht das Gefühl, um das mal ganz deutlich zu sagen, dass, dieser, dass dieses Narrativ... Vom Wir haben aus dem NSU gelernt. Und dieses Narrativ findet sich immer und überall. Zum Beispiel in den Untersuchungsausschussbericht des Bundestages. Wir haben aus dem NSU gelernt und haben die Folgen rausgezogen. Wir sehen nicht, dass dieses Narrativ tatsächlich äh, in die Tat umgesetzt worden ist. Sorry. When, when Azata took us to, for an interview mit Prosecutor This was six weeks after Luke had been killed. He said he had, he had the investigation file and he had read it and he fully understood the investigation. We asked him if he knew Luke was a lawyer. He did not know. He did not know. He didn't know anything kid. about Luke, our son. I, we, I don't even know if he had a picture of him. And that is why we want to show pictures that he's a person von der Nachrichtenagentur Reuters. Ich muss einräumen, ich kenne die beiden Fälle kaum, deswegen wollte ich auch noch mal einmal das Faktische sortieren. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ähm, erstmal hätte ich gerne gewusst, wann der Mordfall Holland war, da hatten Sie nur einen Monat genannt, mhm. am 20. September diesen Jahr 2015. Und können Sie mir noch mal erklären, wo genau die Vermutung, worauf sich die Vermutung gründet, dass es einen Zusammenhang gibt? Das war nur die Aussage dieses Sitzkino-Betreibers? Oder, oder wie, äh, wo ist dann der Link zu dem Fall Bektasch? Also, es gibt einmal diesen Hinweis, bereits in der Akte Bektasch, ja. ähm, der, ähm, der doch sehr interessant ist, äh, unseres um Erachtens. Und ähm, dann gibt es natürlich gewisse, ähm, die Täterbeschreibung, die, die Tatörtlichkeit, die, die Art, wie die Taten ausgeführt wurden weisen gewisse Parallelen auf. Und äh, dieser Rolf Z. der ist dann seit 2015 Urhaft seit dem Mordfall Holland. Richtig. Ja. Und ähm, können Sie nochmal sagen, worauf sich die Urhaft begründet? Ist das, Waren die Hinweise noch deutlicher, als dass er mit einer Schwurflinte herumgelaufen ist? Okay, was schreibst du genau? Er wurde direkt nach der Tat, während der Tat gab es keine Zeugen, aber direkt nach der Tat wurde er... Ähm, am verletzten, äh, neben dem verletzten Buchholz gesehen, mit der Schrotflinte. Und ähm, das, das Und er ist einschlägig bekannt als rechtsextremer, also hat einen rechtsextremen Hintergrund, dieser Rolf Z. Er ist kein Szene-Nazi, sozusagen. Mhm. Aber das ist aber genau der Punkt, wo wir auch ähm, im Dunkeln tappen. Ja, wir wissen nicht, ob es Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörden gibt. Ja, wir wissen nicht, ob es da entsprechende Anfragen gibt. Und um es auch mal ganz deutsch zu sagen, wir wissen nicht, ob Rolf Z. Der, der Täter in beiden Fällen ist. Aber wir erwarten, dass dem halt nachgegangen wird. Und was wir beispielsweise nicht finden, das haben wir aus den Medien als Anwälte äh, erst erfahren, dass Rolf Z. eben an diesem Abend in der Bar, wo er immer herumhängt, kräftig auf Ausländer schimpfte. Hier würde ja nur noch Englisch gesprochen und solche Sachen. Und da fragen wir uns natürlich, warum erfahren wir das nicht von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft? Warum erfahren wir das aus den Berliner Medien? Und es kann ja sein, dass es am Ende keine Verbindung gibt. Aber wir wollen, dass das ernst genommen wird. Wir wollen, dass dem ernsthaft nachgegangen wird. Lieber von Erten und Eddy Herr Herrn könnten Sie mal zusammenfassen, jetzt bitte noch mal, wo Sie jetzt die äh, Verbindung zu den NSU-Morden sehen? Das, Sie haben es ja eben ein paar Mal gesagt, also noch ist auch noch mal kurz und knapp, die Top 3 äh, sozusagen. Die Verbindung zwischen Burak Bektasch und äh, den NSU-Morden ist erstens, dies, diese Tat erfolgte recht knapp vier Monate nach dem Auflegen der Zelle. Wir haben in der Tatausführung eine Parallele. Ein Täter kommt in eine Runde mit Migranten. Burak war ja nicht alleine, er hatte noch einige migrantische Freunde, von denen auch zwei weitere verletzt wurden. schießt in die Runde und geht weg. Kein Bekennerschreiben, keine Hinweise, gar nichts. Das ist eine Parallele, die auffällt. Und da stellt sich die Frage, ob hier nicht ein Nachahmer eine Tat vollzogen hat. Ja, die Polizei hat ja in den Akten auch das Umfeld der Familie auf den Kopf gestellt. Ja, die haben ja Fragen gestellt. Das ist ja auch in Ordnung. Sollen sie auch machen. Aber Burak war ein ganz normaler Junge. Ja, und das, ist, das Ganze geschah in neukölln rudo Das ist eine ziemlich bürgerliche Gegend. Ja, Buschkowski lebt dort. Und diese Familie ist eine ganz normale Familie. Der Vater ist ein kleiner Unternehmer, die Mutter eine kleine Angestellte. Die leben dort in einem Reihenhäuschen. Es ist in keiner Weise so, dass da Glücksspiel oder irgendwie die Kriminalität oder was auch immer dort mit ja eine Rolle gespielt hätte. Burak war ein ganz normaler Junge. Und es kann sein, dass eine Nachahmertat war. Die Verbindung hier besteht natürlich auch dadurch, dass wir drei Nebenklageanwälte sind, uns mit beiden Fällen befassen. Ich persönlich, als Bürger dieser Stadt, wäre heilfroh, wenn am Ende feststellt, es gibt keine Verbindung. Es hat keinen terroristischen Hintergrund. Es war ein, ein Mörder, der vielleicht, weil er, weil er irre ist, gehandelt hat. Wenn das der Fall ist, bin ich, ich glaube auch wir, wir alle drei als Anwälte sehr froh. Aber bis dahin wollen wir bitte schön, dass da intensiv geforscht wird. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir die Akten anschaue, da findet sich kein einzige Verfassungsschutzanfrage. Da wird noch nicht mal nach Brandenburg geschaut. Ja, Neukölln liegt acht Kilometer von der brandenburgischen Grenze entfernt. Ich habe mir sagen lassen, in Brandenburg gäbe es Nazis. Ja, man kann doch nicht so tun, als sei Berlin eine Insel, und man muss nicht, muss nicht über die Landesgrenzen wegschauen. Wir haben doch vor zwei Jahren vom Bundesministerium des Inneren eine Liste vorgelegt bekommen mit über 700 Tötungsdelikten seit 1990, die möglicherweise doch rechtsradikal gewesen sein könnten. Wieso gibt es keinen Abgleich zwischen diesen, diesen Taten? Ja, das ist doch eine ganz handwerklich normale Sache, dass man schaut, gab, gab es das schon mal, wurde in Baden-Württemberg oder in Sachsen-Anhalt schon mal einfach auf eine Gruppe von Migranten geschossen und weggegangen passt vielleicht die Tatausführung, ja. Und wenn, solange das nicht geschieht, habe ich nicht das Gefühl, dass dieses, dieses, dieser, diese Tat wirklich ernst genommen wird. Vielen Dank. Ich frage von der nur der Vollständigkeit, aber ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass bei Wolf Z. auch die Tatwaffe gefunden worden ist. Sie haben das gerade nicht ausdrücklich erwähnt, aber das ist so, ne? Das ist so, die Schusswinte wurde auch später beschlagnahmt. Ja. Und die ist als Tatwaffe äh, ermittelt worden, Übrigens, wir haben die, die, die Nachricht, dass das in der, diese Sprüche von dem Barcup von, aus, ihrem, aus ihrem Blatt erfahren, das wussten wir vorher nicht, also wir haben das nicht von der Staatsanwaltschaft, von, sondern vom neuen Deutschland erfahren. Es lohnt sich alle Zeitungen in Deutschland zu lesen, offensichtlich. Also, es wurden äh, Hitler-Büsten, Hitler-Bilder ähm, gefunden, allerdings wurde das ähm, heruntergespielt. Also, es wurde nicht so richtig, das ist auch unser Gefühl, das ist auch das Gefühl äh, der, äh, unserer Mandanten, dass das nicht so richtig als äh, Motiv wahrgenommen wird von den Entwicklungsbehörden. Wir sitzen ja in. Äh, in München mit über 40 Nebenklageanwälten zusammen. Und viele von denen machen ja auch gerade Straftaten in diesem Kontext. Und wir machen leider immer wieder die Erfahrung, dass seitens der Polizei häufig der politische Aspekt äh, herausgefiltert wird. Ja, da hört ein Nazi-Neonazi-Musik, den Nachbarn rufen die Polizei. Äh, er wird ermahnt, die Musik leise zu machen. Kaum ist die Polizei weg, geht ihm mit Messer auf die Nachbarn äh, los und äh, er sticht ein. Und dann heißt es im Polizeibericht, Nachbarschaftsstreit. Ja, da ist ein türkischstämmiger Dönerbudenbesitzer in, in, in, in entweder Thüringen oder Sachsen-Anhalt, ich bin mir nicht ganz sicher. Abends kommen eine Horde Glatzköpfe in sein äh, Lokal, beleidigen die Freundin als Türken, Flitschen, Türkenhure. Er versucht, die Freundin zu schützen, dann wird ihm der Schädel eingeschlagen. Im Prozess heißt es dann Streit um eine Frau. Ja, und es kann doch nicht sein. Wir können doch nicht ein Problem lösen, wenn wir das Problem nicht als solches benennen. Und ich habe das Gefühl, dass dort immer das mitwabert, wir müssen das ansehen, der zum Deutschland äh, schützen. Und wenn irgendwie Nazi-Rassismus im Spiel ist, dann sieht das nicht gut aus für uns. Und das konterkariert in der Tat dann auch all die gute Polizeiarbeit, die wir auch haben. Gerade auch hier in Berlin, das konterkariert das. Ich habe bei der Polizeispitze durchaus das Gefühl, auch bei der Vizepräsidentin der Polizei hier bei uns in Berlin, sehr stark das Gefühl, dass sie in der Tat diese Themen stärker wahrnehmen und bearbeiten will. Aber ich glaube, das hat sich noch nicht im gesamten Apparat durchgesetzt. Ausführen. Und zwar ähm, war er ja der Hinweisgeber damals in der Akte von Burak zu Rolf Z. Der hatte auch Ausführungen gemacht, dass er in der Gegend äh, des Krankenhauses Neukölln mit seinem Bruder ballern geht. Ballern das bedeutet, dass er schießen geht. Und die Polizei hat, äh, diesen Hinweis, äh, hat zu dem Hinweis gesagt: nee, dieser äh, Rolf Z. hat keinen Bruder äh, in der Gegend, er hat auch keinen Bezug äh, zu Neukölln. Wir haben, da haben wir zwei Sachen. Erstens, Rolf wohnte in Neukölln. Zweitens haben wir spätestens aus der Akte Holland rausbekommen, dass er einen Bruder hatte. Und zwar, der Bruder wohnte 500 Meter entfernt vom Tatort äh, von Burak Bektas. Ja? Also das, diese Sachen, da muss man nachgehen. Ja? Das sind ganz einfache Sachen. wenn man mit dem LKA spricht, ist es ja nicht so, dass die sagen, jeder Sache nicht ich habe gesagt klar wir werden nach und überlegen ob es ganz zusammengehen kann das ist ja nicht neulich dieser gedanke ich habe ja eine sehr aufwendige recherche davon radio von, äh, von radio 1 die mit allen beteiligten auch noch mal sehr lange gesprochen haben und ähm, auch ja, zu dem ergebnis dass im fall UAP möglicherweise ein einzeltäter möglicherweise nicht ausländerfeindlich und fremdefeindlich und auch rechtsextrempel äh, und möglich ist Weitere also Bezugspunkte und Zusammenhänge haben die eben auch nicht rausgefunden. Ja. Also wir wissen, wenn die Aufklärung und wissen, dass etwa 5% von Betruggerichten nicht aufgeklärt werden, von den Kriminalpolizeien in den Ländern, ähm, deswegen verstehe ich nicht ganz genau diesen Vorwurf, dass die Polizei da zu wenig tut oder nicht in die Richtung hm. genau, ändern würde. Vielleicht noch ein paar Worte, ja. Wir sagen hier ja nicht, dass die Polizei nichts getan hat. Ja. Die Polizei tut ja manchmal sehr viel. Gerade wenn sie sagt, wir ermitteln in alle Richtungen. Aber wir haben manchmal das Gefühl, dass eben diese Ermittlungen in alle Richtungen doch eine Wuchtung haben. Dass in manchen Richtungen mehr ermittelt wird als in andere. Und was die Ermordung von Burak Bektasch angeht, können wir aus der Akte und wir als Anwälte, ja, das ist unsere Bezugsquelle, wir können immer nur aus der Akte uns kundig machen. In der Akte finden sich keine Ermittlungen in eine politische Richtung. Ja, wir haben eben dort keine Verfassungsschutzanfragen, geschweige denn Verfassungsschutzantworten. Wir haben dort keine Abgleiche mit anderen Landeskriminalämtern. Ja? Und wir haben dann immer wieder auch an, äh, wir, wir fragen ja periodisch nach. Alle drei, vier Monate fragen wir bei der Staatsanwaltschaft nach. Und manchmal kommen dann an, eben Antworten, wie mein Kollege vorhin ausführte, die den Verdacht bei uns auslösen, dass die Aktenkenntnis auch seitens der Staatsanwaltschaft nicht einfach nicht da ist. Ja. Und wenn die Polizei was tut, dann sagen wir Asche auf unser, auf unser Haupt. Aber wir müssen das doch in, irgendwas, in irgendeinem Punkt äh, sehen können, in den Akten. Wir haben das halt dort nicht. Und wir haben dieses Skipanz. Und wir, wir sind mit der Familie seit jetzt drei Jahren. Und das ist die erste Pressekonferenz, die wir machen. Kann man, man kann uns nicht sagen, dass wir vollkommen ungeduldig an die Öffentlichkeit drängen. Wir haben immer und immer wieder das Gespräch gesucht. Und irgendwann muss man mal feststellen, wir stehen mit leeren Händen dort. Und wenn die Polizei nicht mehr mittelt, dann soll sie es auch einfach sagen. Ja. Aber so stehen wir in der vollkommenen Ungewissheit über wo stehen wir, wo geht es hin. Im Wagen waren wir 5-6 Leute und äh, gegenüber saßen wir wie eine, eine rote Lündewand. Hat einfach von dem Messer rausgenommen äh, und vier fünfmal Mal die Sitz äh, gestickt und die Und dann hat vielmals mit ausländischer Schildkröte äh, gesagt. Und gegenüber rechts saßen wir zwei dunkeljährige äh, Migranten, die haben mit der junge Mann, deutsche Mann, Augenkontakt äh, Augen gehabt. Dann später, äh, er ist einfach Sitz gewechselt, äh, gegen, äh, gegen die Ausländer, ich meine, die Jungheilige gesassen und er hat auch die Messer hier rausgenommen wieder und jemals hat äh, äh, ja, äh, die gesteckt und die Aussage, ich meine Stimmwörter, gesagt und später hat er was gezeigt, er hat nicht gesehen, aber wahrscheinlich, er könnte eine Pistole sein. Und er hat Scheiß aus er gesagt, was erwartet von uns noch, so viele Dinge. Ich bin ein paar äh, Hattestellen später rausgegangen und Polizei angemessen. Die haben einfach gesagt, sie können nichts machen. Gesagt, er hat gesagt, er, er ist einfach ausgestellt, der äh, Junge auch. Der Polizei hat am Telefon gesagt, sie können nichts machen. Sie sollten eigentlich äh, sofort anrufen und hat gesagt, es gibt Kamera im U-Bahn, können sich da die... Aufnahmen nicht recherchieren, bestimmt hält jetzt einfach oh. ein. Und er kann heute oder morgen jemanden Toten oder Pelletsen. Der hat mir gesagt, es tut mir leid, es ist jetzt es ist zu spät, es ist nicht zu machen. Ich ja, habe das als Journalist selbst erlebt. Äh, ja, das ist eine erschreckende Pause für mich in der Nacht. Also, wenn von Ihrer Seite keine Fragen mehr stehen, dann würde ich mich bedanken. Und bei Rückfragen stehen wir natürlich sehr, sehr viel zur Verfügung. Also, Verzeihung, eine haben wir noch hier. Ich nicht Also, nachdem ich noch mit Frau Beck das schon ein Interview geschrieben habe, sagte mir sie erst einmal über einen Fall über Facebook, dass jemand sich bei ihr gemeldet hat, dass sie den Täter kennen. Das. So, und dann ich habe bei dem sechsten Notkommissar auch diese Frage gestellt. Aber da hat man gesagt, ja, kann man da nicht mal nachgehen. Es ist ja 90 Tage alt. So. Sie davon? Ja, das ist von laut Polizei angestellt worden. Das ist eingestellt worden, also die Ermittlungen. Die sagen, die haben das gemacht und es ist eingestellt worden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gracias,